Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine super leckeren Parmesan-Knoblauch-Croutons vorstellen. Super als Garnitur für Salate, zum Beispiel caesar Salad, aber auch für ganz viele Suppen. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles, was wir für die leckeren... Parmesan-Knoblauch-Coutons brauchen, habe ich schon mal bereitgestellt. Wir brauchen ein Baguette hier und das Baguette ist nicht von heute. Das ist nicht ganz frisch, das ist schon ein bisschen weicher und das soll auch so sein, denn crunchy wird es nachher noch in der Pfanne, also ein ganz normales Baguette. Dann brauchen wir natürlich Parmesan-Knoblauch-Coutons, Parmesan. Wir brauchen natürlich Knoblauch, ich habe jetzt hier reichlich, also vier große Zehen. Das wird schon sehr nach Knoblauch schmecken, wem das zu viel ist, der nimmt nur die Hälfte, das reicht auch noch. Ja, dann brauchen wir für die Parmesan-Knoblauch-Croutons ein bisschen Gewürze. Und das hier italienische Kräuter. Ähm, außerdem brauchen wir Olivenöl. Und wir brauchen ein bisschen Pfeffer und Salz. Und gleich nachher zum Anknuspern unserer Croutons brauchen wir Butter. Genaue Angaben wie immer in der Infobox. Ja, haben wir alles einmal angesprochen und dann können wir loslegen. So, Zunächst mal bereite ich das Brot vor und das schneide ich in Würfel die Würfel sollen nicht so klein sein, also ich möchte nicht so kleine Croutons, sondern richtig ordentliche und zu dem Zweck schneide ich jetzt das Brot erstmal längst und dann eben hier in Würfel in dieser Größe, wie gesagt, die sollen also nicht so klein sein, sondern so, dass man auch wirklich ein bisschen was im Mund hat nicht so diese Mikrowürfel, wenn man die kauft, die man dann so in der, in der Packung hat. So, so sehen die aus, von der Größe her, also ruhig ein bisschen größer, wenn ihr es nicht mögt, macht sie von mir aus kleiner aber die sollen auch ein bisschen Geschmack aufnehmen und sie sollen nachher nicht nur crunchy sein, sondern auch tatsächlich noch äh, so ein bisschen Brot beinhalten. Deswegen nicht ganz so klein, das ist meine Größe hier. So, das sind erstmal meine brot jetzt. Und jetzt machen wir weiter mit den mit dem Knoblauch und dann können wir auch schon mischen. So, jetzt gebe ich das Olivenöl zum Knoblauch. und auch schon die Kräuter. Wir werden das ganze gleich in der Pfanne zusammen mit den Croutons anrösten. So, und jetzt gebe ich auch schon die Hälfte von dem Parmesan in die Mischung und mische das Ganze. Die zweite hälfte brauchen wir erst wenn die Cottons fast fertig sind so und nun gebe ich das ganze über die Cottons und mische die kotons hier gut durch ihr seht man braucht auch schon Olivenöl. die masse ist schon fast ein bisschen fest aber ich würde sogar das nächste mal noch ein bisschen mehr olivenöl nehmen also jetzt müssen wir zusehen dass die Cottons gut gemischt werden und eventuell gebe ich jetzt auch noch etwas Olivenöl gleich dazu wenn mir das nicht reicht denn die Crotons müssen jetzt wirklich alle was von der Mischung abkriegen ja, ruhig nochmal reichlich Olivenöl dazugeben so dass die Kotons gut benetzt sind auch hinterher zwischendurch salze ich schon mal so ein bisschen und Pfeffer gebe ich auch schon drauf und dann geht's weiter so, und ihr seht, meine Cotons sind, glaube ich, jetzt schon gut durchgezogen. Das Olivenöl und die Knoblauchmasse mit dem Olivenöl, den Gewürzen, hat sich schon ganz gut verbunden. Ich lasse jetzt immer noch mal so fünf bis zehn Minuten stehen, damit äh, das Olivenöl richtig einziehen kann in die Cotons. Ja, und dann denke ich, geht's an die Pfanne. Und dann geben wir die Butter in die Pfanne. Und wie gesagt, nicht so hoch erhitzen. Butter sowieso nicht, aber auch das Olivenöl später nicht. Denn die Butter soll natürlich nicht schwarz werden, auch nicht braun werden. Wir brauchen ja nicht nur so ein bisschen für den Geschmack, denn in den Croutons ist natürlich sowieso schon genug Öl drin. Also eine Diätportion ist das auch nicht, aber das war ja auch nicht die Aufgabe. Und so, und wenn so Butter geschmolzen ist, dann geben wir unsere Coutons dazu und braten die jetzt bei mittlerer Hitze schön kross ein bisschen, aber bitte nicht höher stellen, sonst verbrennt euch die Butter, sonst wird auch der Knoblauch bitter. Also schön geduld. Das wird schon. Ihr seht schon, hier fangen die Würfel jetzt schon an, so langsam zu bräunen. das wird schon. Nur keine Eile. Das ist wie mit guten Bratkartoffeln jetzt keine Frage des Können, sondern eine Frage der Geduld. So, ich habe meine Coutons jetzt aus der Pfanne genommen. Sie sind, die hört es vielleicht wunderbar crispy geworden wunderbar kross. das reicht dir jetzt auch bevor sie eben noch dunkler oder eventuell schwarz werden aber wunderbar funktioniert und jetzt wenn sie nicht mehr ganz heiß sind mische ich den letzten rest parmesan noch mal unter und mische die Cotons dann wenn sie so ein bisschen noch mal mit parmesan bemehlt melde ihn noch mal so ein bisschen an das ergibt noch mal ein ganz wunderbares aroma und richtig es jetzt hier auch noch mal durch die küche zieht wenn ihr schlauer seid als ich dann nehmt ihr eine größere schüssel aber ansonsten klappt das schon ganz gut ja und ihr seht hier meine selbstgemachten croutons für suppe für caesar salad oder für andere gelegenheiten hier haben ganz wunderbar funktioniert, ja, ihr seht es also hier, sehr lecker, kross, schon der Geruch alleine ist sensationell, wirklich toll. Tja, ich würde sagen meine Parmesan-Knoblauch-Croutons haben geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal.